Der Anschlag auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag hat die gesamte jüdische Gemeinschaft zutiefst erschüttert und bestürzt. Auch nach einem Jahr sind viele Fragen offen. Die grausame Tat forderte das Leben von zwei unschuldigen Menschen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihnen und deren Angehörigen, deren Trauer wir nur erinnern können. Ebenso gilt unser Mitgefühl den Betroffenen des Anschlags, die um ihr Leben bangen mussten. Doch auch wenn der Anschlag primär antisemitisch motiviert war, so ist er doch nicht weniger auch ein Angriff auf und eine ernsthafte Bedrohung der Demokratie und somit ein gesamtgesellschaftliches Problem. Er geht uns alle etwas an. Ich kann nur hoffen, dass der Vorfall alle wachgerüttelt hat und wir daraus gelernt haben. Im Vertrauen auf den Rechtsstaat hoffe ich für die jüdische Gemeinschaft, aber ich denke hier auch im Namen eines Großteils der deutschen Bevölkerung sprechen zu können, ein angemessenes, gerechtes Urteil für diesen Akt der Unmenschlichkeit.